Und hier haben wir ein Batman-Special. steht denn hier immer noch drauf von wann das war? Hm, Oktober, da. Oktober 1998. Und hier sieht man ganz klar und schön Batman gegen Bane. Und wir bewegen uns auf die Final Night hinzu. Ah, ja, daran kann ich mich erinnern. Ich habe ja irgendwann aufgehört die ganzen Sachen zu sammeln. Also Batman, Spider-Man habe ich sehr oft gesammelt und JLA und Green Lantern. Das waren so meine Lieblinge. Superman auch eine Zeit lang. Aber mir ging es auf den Keks. Diese ganzen Krisen und diese, wo man denn am liebsten eigentlich alle Hefte kaufen müsste, das war mir einfach zu viel. Und viel zu teuer. Ich meine, heute ist es ja sogar noch teurer geworden. Aber ich fand ja die Zeichnungen so klasse. Also das Ding hätte ich gerne als Poster. <lacht> ja. Ich weiß gar nicht mehr, worum es hier geht. Wie gesagt, schon Jahre nicht mehr reingeguckt. Aber so eine Sache habe ich damals gerne nachgezeichnet. Wie war es denn bei euch? Habt ihr das auch gemacht? Hm. Das war mal ganz groß auf eine, auf eine Wand gezeichnet, ein Batman und ein Superman, Ras al Den fand ich cool. Im Film fand ich den ja nicht ganz so toll, der war irgendwie anders. Der Fluch. Ja. Müsste ich mal wieder lesen. Das ist doch hier Talia, wenn ich mich nicht irre. Talia al -Ghul, die Tochter von Ras. <lacht> ja, also sehr interessant. Husu, who? da haben wir sie. Italia. genau. Sie ist ja angebundelt mit Bruce Wayne und die haben auch zusammen ein Kind, der dann auch Robin wird. Da haben wir die Gossam Gazette. Ich habe sie mal so als Auflockerung zwischen den einzelnen Comics. Sehr interessant. Ah, Huntress. Hier haben wir Robin. Und da haben wir Nightwing. Meine Lieblingsfigur eigentlich. Also nachdem Dick Grayson nicht mehr Robin war, sondern Nightwing, wurde schlagartig interessant. Ja, so. Also die bat Und hier haben wir Bane. Klasse gezeichnet. Da haben wir äh, was war das was weiß ich jetzt nicht und hier haben wir eine Ausgabe von Robin da gab es ja auch ein eigenes Magazin in Amerika so es gab aber auch Zeichner die mich nicht so interessiert haben die mich nicht gefesselt haben ja so, Das war das Batman Special Nummer 5 vom Oktober 98. Dann geht es weiter hier in meiner Schätze. Auch oh, das, das habe ich mich gefreut, dass ich das habe. Denn der sensationelle Spider-Man, da, da ging es gerade wieder los. Und das ist die Ausgabe 0 im Variant-Cover. Schön mit Glitzern. Wie gesagt, Spider-Man habe ich sehr gerne gelesen bis es dann zu dieser Klon Ja, wo es dann um die Klone ging, dass der Spider-Man geklont wurde und so weiter und so weiter und so weiter. Ähm, danach habe ich noch eins eine Zeit lang gelesen, aber das war mir eigentlich schon alles too much. Dann gab es ja... Ich glaube, das ist sogar hier danach. Genau. Ben Reilly. Ja, ja, ja, ja. Also, dass der eine Klon war dann der echte Peter Parker und der andere war dann die rote Spinne und ah, keine Ahnung. Aber ich fand die Zeichnung geil. Ich habe das immer gerne nachgezeichnet. Und ja, so eine Sachen. Einfach klasse. Aber die Geschichten hier, das war mir dann einfach irgendwie irgendwann war es mir zu viel wer denn jetzt der richtige Spider-Man ist und wer die rote Spinne ist. Und, ah oh. kriegt das auch heute nicht mehr zusammen. Aber ich habe die Comics größtenteils alle aufgehoben. Gerade auch wegen so Bildern hier. Das da. Wow. Klasse, oder? Ich finde, das sieht super aus. für die nicht comic fans ja tut mir leid etwas langweilig für euch aber wir werden noch ein paar Hälfte anschauen ich blätter jetzt mal ein bisschen schneller durch einfach mal damit ihr mal einen eindruck habt wie das damals so war die sehen ja heute auch anders aus aber hier, hier glitzert es nicht Es ist nur vorne die ausgabe 0 ich finde das sieht doch schon das macht doch was her So, dann gucken wir doch mal. Ah. <lacht> ja, auch ein paar Simpson Comics sind in meinem Warenkorb damals gelandet. Vom April 98. Ja, das war so, wenn man nichts anderes hatte, hat man sich halt einen Simpson, -Comics, Simpson Comic gekauft. Und ich als Michael-Jackson-Fan finde das Cover klasse. <lacht> Klar, oder? Ja, die Comics waren jetzt nun nicht so doll. Was haben wir hier? Kelloggs Werbung für Anastasia. Aha. Nee, ja doch. Aha. Super. Hat mich gar nicht interessiert. Anastasia war überhaupt nicht mein Ding. Ja, die Comics waren... Ja, waren Okay. Vom Zeichnerischen natürlich, ja, es sind Simpsons. Also, was soll man da sagen? Die Geschichten gingen so. <lacht> Damit will ich euch jetzt nicht so langweilen. Hier haben wir den Jimbo Jones Comics für Weicheier. Aha. Mhm. Dann haben wir Millhouse Nummer 1 der zweite ersatzspieler ja ich bin ja auch ein großer simpsons fan gewesen damals ich weiß noch wie ich mit meinem besten kumpel dann ganze videokassetten angeguckt habe auf 240 longplay aufgenommen ganze folgen hintereinander <lacht> Ja. So war das damals. Da hat man noch kein Streaming gehabt. Und hier Werbung für... Eltern müssen draußen bleiben. Action Tricks. Superman, Batman, sindbad und andere jeden Samstag. Sechs Stunden Action ab 6.30 Uhr. Ja. Heutzutage läuft da wahrscheinlich irgendeine Talkshow oder Familien im Brennpunkt. So, dann wechseln wir jetzt mal zu Marvel, ja, ein paar hatte ich davon auch. Und hier war, das war das Amalgam Universum, das war auch irgendein, ja, irgendein Alternativ Universum. Ich krieg's nicht mehr zusammen. Die Magnetmen, Magneto, hm? kriege ich nicht mehr zusammen. Ja, Amalgam leiter, aha, leiter. <lacht> Ja. Ganz strange. Heute wäre es ein Multiversums-Comic. Das gab es damals ja schon. Dinosaurier. Also, keine Ahnung. Also, was da jetzt abging und was, wo, wer, wann. Äh. Ich weiß bloß, dass es... Halt alle, alle äh, Helden wurden da durchgemixt. X-Patrol, halt X-Men und was auch immer. Aber auch wieder hier. guck mal, ein Wolverine oder hier heißt er bestimmt anders. Biesling. Biesling. Beastling. Aha, Hank Logan ist Biesling. Dann haben wir Janet Van Dyne ist Elastigirl. Und dann haben wir Name unbekannt ist Jericho. Paige Guthrie ist Dial Husk. Hier unten. Und dann haben wir hier Prinzessin Koriandru. Shatterstar Fire. Und dann haben wir Piotr Rasputin ist Pharaoman. Okay. Ja. Schätze aus meinem Comic-Schrank. November 1997. News aus den USA. Wow! <lacht> ja. Dann gab es halt wie gesagt, wie ging es denn da weiter und damit man auch da reinkommt. Wolverine 4, x hier der Zeit der Apokalypse. Ja, aber bei Marvel war ich nicht ganz so drin.